ein weiteres Experiment. Nach zwei Stunden intensiver Konzentration gelingt es der Kullagena, die Kompassnadel zu bewegen. Plötzlich bewegt sich sogar der ganze Kompass. Thank you.